Hallo, ich bin Ben. Ich bin im zweiten Lehrjahr als Elektroinstallateur bei der Amman Elektro AG. Heute zeige ich dir, was ich alles in meiner Lehre so mache. Zuerst installieren wir zusammen die Steckdose. Komm doch grad mit! Am Beruf Elektroinstallateur gefällt mir besonders die sicher Arbeiten. Man installiert Lampen bis hin zu Kanal, man leitet ein, man zieht ein. Also man hat eigentlich alles vom Rohbau bis zur Endmontage. An Amman Elektro gefällt mir besonders, dass die Chefs sehr nett sind. Sie sind immer hilfsbereit und helfen bei Problemen. Als Elektroinitiateur hast du eigentlich immer andere Arbeitsplätze. Du arbeitest auf dem Rohbau, auf dem Umbau und im Service. Mir gefällt besonders der Service, weil ich dort viel mit Kunden zu tun habe und ich saubere Arbeiten und vielleicht ein Monteur zusammen machen kann. Für die Lehre musst du viel Kreativität, Teamgeist und handwerkliches Geschick mitbringen. Wenn du hier die Lehre machst, bist du nicht allein, Mit wir zusammen machen noch vier andere die Ausbildung. Das Team ist lustig, man hat immer Spass beim Arbeiten und einem wird immer Hilfe anbieten. Als Team Berufsbildner gehört zu meinen Hauptaufgaben, dir das technische Know-how und gewisse Sicherheitsaspekte mit auf den Weg zu geben. Unsere Monteuren helfen dir selbstverständlich auch im Arbeitsalltag, Tipps und Tricks zu erlernen für eine super Lehrabschlussprüfung. Junge Menschen auszubilden und zu begleiten, das bringt uns alle weiter. Sie sind das zukünftige Fundament von unserem Berufsstand. Und hast auch du Lust auf deine Leben bekommen, dann beweg dich doch jetzt bei uns.